Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bröckchen. Wir sind jetzt hier mit dem zweiten Teil der Harpien-Challenge und ich habe immer noch den G bei mir. Der, Hi. <lacht> der gerade die Stoppuhr für uns stellt, damit es dieses Mal nicht wieder 10 Minuten länger wird, als wir eigentlich wollten. <lacht> Ach, viel zu lang gedauert. Mein Gott, warum habe ich mein Handy nicht im Griff? Ah. Ah. Weil die moderne Technik der Teufel ist. Aber ehrlich... Was okay. hat die moderne Technik jemals für uns getan? Ne? <lacht> wow, wow, Thomas Allison war eine Wichse. Ah. <lacht> so, wir haben jetzt so ein paar äh, gekritzelte Notizen dazu: wie wir äh, den Körper des Ibis halbwegs verstanden haben und wie wir ägyptische Gesichter halbwegs verstanden haben. Äh, ich habe mir auch. Also ich habe noch im Hinterkopf auch so ein bisschen das mit den Haaren. Das habe ich auch extra noch offen gelassen. Oh, das ist mir jetzt zu anstrengend. <lacht> und das heißt, wir können das jetzt als Vorbild dafür nehmen, ähm, wenn wir den eigentlichen Charakter zeichnen. Ich mache das mal so. Und dann mache ich das Canvas mal größer. Mein Hauptproblem, wenn ich dann anfangen will, den Charakter wirklich zu zeichnen, ist immer eine schöne Pose zu finden, mit der ich mich dann auch wohlfühle und die halbwegs gut aussieht. Das ist eine großartige <lacht> Pose. Dieser Ibis ist so nett. <lacht> <lacht> das ist die ich muss noch brote schmieren Pose. <lacht> Making my way downtown. <lacht> mhm. Genau, und ich habe mir deshalb... Also ich bin hier für auf der Windart unterwegs und ich habe mir da extra ein paar Ordner äh, angelegt, in denen ich Sachen sammle, die mir dabei helfen können. Also zum Beispiel haben wir hier, also das ist generell mein Ordner für alles, was so mit Tiermerkmalen zu tun hat. Dann habe ich hier auch sehr schöne Posen und Bilder von geflügelten Menschen drin, die helfen, die Anatomie gut hinzukriegen. Ihr seht auch ähm, oben in der URL-Leiste und ich schaue auch, dass ich das in der Beschreibung verlinkt, kriege, wessen Bilder das dann alles sind. Und es lohnt sich wirklich, sich solche Ordner anzulegen, in denen man möglichst viele Bilder hat, in denen andere Leute schon <lacht> so dieses Stuhlkatzen. Ich hoffe, dass man es das nicht hört. Man hört es. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, also man hört auf jeden Fall den Tisch knarzen, wenn ich mich hier falsch auflehne, obwohl er sich heute entschieden hat, nicht zu knarzen, und man hört diesen Stuhl auf jeden Fall knarzen, das oh, okay. habe ich bei den Testaufnahmen schon gemerkt, deshalb versuche ich so still wie möglich zu halten, aber ich habe mir schon ein neues Mikrofon geleistet, neuer Stuhl ist noch nicht drin, <lacht> <lacht> ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich solche äh, Ordner anzulegen, und dann habe ich hier auch nochmal, ganz viele verschiedene Posen. Das hier sind natürlich sogenannte Bases. Ich nutze die selten so, wie die meisten Leute das sich wohl denken. Viele Leute klatschen halt einfach nur irgendwie so Farbe drauf. Und Features dran. Ja. Und ich mache es normalerweise so, dass ich mir halt diese Sachen anschaue und so ein bisschen als ähm, Idee dafür nehme, was man an Posen machen könnte, weil ich dafür immer so schlechte Ideen habe. Manche sind aber auch wirklich merkwürdig. <lacht> oh Mann, und noch mehr Zeug, das ich für YouTube zensieren muss. Oh, kann Was ist das für ein schwarzer Balken da? <lacht> <lacht> Sprach er, während der schwarze Balken noch gar nicht existierte. Ah! Ich kann in die Zukunft sehen. Oh Gott, ich muss Zeug zumachen. Aber das mache ich zu. Das benutze ich noch. Das benutze ich noch. Das benutze ich auch noch. Nein, das mache ich zu. Das mache ich auch zu. <lacht> ich liebe diesen Vogel. Du liebst alle Vögel. Seien wir mal ehrlich. Ja. Vögel sind toll. Ich glaube, den kann ich wegmachen. Ich habe so eine Wurstkrall. Wurstkrall? Guck dir die Dinger doch an. Sieht doch aus wie Würste, oder? Da. Graue Würste. Was ist das da? Alles, was du hast, ein Mund ist, sieht alles wie eine Wurst aus. Okay, <lacht> okay das war jetzt zweideutiger. <lacht> als, äh. Wir Minderjährige auf diesem Kanal. Psst, sie wissen nicht, wovon ich rede. Garantiert. <lacht> Davon wüssten ist doch klar. Hier ist mein älterer Ordner. Da habe ich früher meine ganzen Posen drin gesammelt, bis ich angefangen habe, das ein bisschen aufzuteilen. Oh, das ist eigentlich eine ganz schöne Pose. So was ein bisschen Tanzartiges. Wenn der Vogelkörper das hinkriegt. Das ist ja die Challenge. Sonst wäre es ja keine Herausforderung. Ist, ob man hier einfach Challenges machen könnte, die keine Herausforderung sind. Das, das macht doch keiner. Stimmt's? Nee. <lacht> das macht keiner. Nächstens muss ich Senshi-Stock nie zensieren. Senshi-Stock macht das richtig... Wie macht die das eigentlich? Da steht die wirklich auf ihren Zehen, oder? Aber sie springt... Das kann mm. sein. Sie ist ein Mysterium. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Pose. Oder? Was meinst du? Beide sind schön. Ja. Doch, ich nehme die. Ich nehme die. Nicht wundern, ja, ich kopiere mir das Bild hier rein, aber das liegt daran, dass es am leichtesten fällt, also mir zumindest, eine Vorlage ungefähr zu benutzen, wenn ich halt diese Vorlage auch wirklich neben mir habe und genau so sehen kann, wie das eigentliche Bild. Oh ja, das also mich an dieses Speedpaint, das du hochgeladen hast. Da saß ich auch die ganze Zeit davor und habe mich gefragt, warum du die ganze Zeit zwischen den Fenstern und her schaltest, bis du dann irgendwann. Das Bild einfach rüberkopieren. <lacht> ja, ich vergesse das auch gerne zwischendurch, dass ich das so am liebsten mache. Hm. <lacht> Und dann, hm, woher kommt der Delay? Was tust du? Oh. Lass mich mal schauen. <lacht> Schauen wir mal, ob es hilft, ein paar Sachen zuzumachen. Dann muss ich halt auch mal die kleine habe hier, hier zumachen. Krasser Trick, den Malf mir letztens gezeigt hat: Fenster zumachen. Nee, äh, Task Manager unten anpinnen. <lacht> eigentlich voll offensichtlich, aber. Ja, eigentlich schon, ne? Aber offensichtlich das ist es doch viel zu leicht. Ach, echt? Ähm, und wir sind Hardcore, wir sind keine Casuals. Ja, Mann, wir können multitasken und so. Und überhaupt, ne? Und... <lacht> Ach, oh mein Hals. What the fuck? Warte, darf man jetzt eigentlich noch Fuck auf YouTube sagen? <lacht> das ist ein guter Fall. Ja, mach dir da mal keine Gedanken. Ich glaube, das, ist, das ist eine klar. gute Frage, um sie in einem YouTube Video zu stellen. Oh Gott. Okay, das haue ich auch mal raus. Vielleicht hilft es ja, wenn ich ein paar Fensterchen zumache. Darfst YouTube nicht kritisieren? Ich kritisiere YouTube. Hau, hau, hau. War? Okay, ja, unser, unser, unser HCI-Dozent hat doch letztens von einer Dokumentation gesprochen über ähm, darüber, dass Google irgendwie voll die krassen Informationen über uns sammelt und oh Gott, wie furchtbar das alles ist. Und dann meinte er so, ja, die kann man übrigens auf YouTube finden. Und ich einfach nur so, äh, na, ob man die da findet, <lacht> aber im Endeffekt wahrscheinlich schon, weil, ja. Google machen zwar gerne Dinge an den Suchergebnissen, aber irgendwie habe ich zumindest noch nicht gemerkt, dass sie wirklich groß versuchen damit ihr Image zu retten. Und was meinst du damit, ihr Image zu retten? Na, halt Sachen auszublenden, die schlecht über Google reden. Ach so. Das machen sie irgendwie eher nicht, was gut ist. Das stimmt. Also das ist im gut. Grundsatz, don't be evil. Ja, den sie aber glaube ich in letzter Zeit geändert haben. <lacht> ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Heutzutage musst du evil werden. Ja, beruhig dich, mein Schatz. Es ist alles gut. Wir malen doch nur ein Bildchen. Mein Computer keucht gerade so schön. Hört man wahrscheinlich auf der Aufnahme auch. Ja, vielleicht. Hoffentlich nicht. Ich glaube, ich mache das tatsächlich mit dem langen Hals. Ich mag das. Ja, das muss so aussehen. <lacht> was? Das muss so aussehen. Die ganze Kopfgegend und so. Ja. Ähm, niemand stellt dich in Frage. Ich spüre deine richtenden Blicke. Ich bin mir so was von bewusst, dass du in der Hinsicht so viel mehr drauf hast als ich. Ich glaube, ich stelle dich da eher nicht in Frage. Ja, ja, ja, ja. Es sei denn, du hast irgendwas total offensichtlich Beklopptes, wie, weiß nicht, wenn du jetzt wenn du jetzt anfängst, den Kopf, Kopf, Kopf überzuzeichnen. Also. Das muss so. <lacht> Auch müssen unter dem Mund <lacht> Das ist sein. genau so, ist es, ja. <lacht> ja, ich finde, ich habe die Pose doch ganz schön darauf gekriegt. Ja. Ich könnte den Körper noch ein bisschen mehr durchbiegen, dass wir diese Kurve noch schöner drin haben. Dazu muss ich den aber ein kleines bisschen drehen, denke ich. Das ist immer so... ein. auf der einen Seite wirkt es vielleicht übertrieben, auf der anderen Seite sind aber... Ja, ganz, ganz toll! Auf der anderen Seite sind gerade so ein bisschen übertriebenere Posen und Kurven also im comichaften Style wie meinem ganz gut, um das besser rüberzubringen. Mhm. Und gleichzeitig Dingsen und reden ist schwer. Das ist Gewöhnungssache. Scheiße, ich muss mich hier ja daran jetzt wieder gewöhnen. Ah. Oh, shit. <lacht> oh nein, das tue ich nur. fluchst auch die ganze Zeit mit dem Taxifahrer. Also, bitte. Vor allen Dingen, ich fluche, glaube ich, im Alltag nicht mal halb so viel wie jetzt gerade. So, ich habe ein Publikum, ich muss mich benehmen. Scheiß, Mist, Bock, Klops, Pups. Ich merke auch immer erst, wie viel ich fluche, wenn ich dann irgendwie doch mal unter Leuten bin, die das halt irgendwie subtil stört <lacht> oder wo man das gefühl hat, dass es sich stören muss, müsste, wie zum Beispiel wenn ich bei meiner Oma bin. Dann, dann, dann. Bei Omas ist es besonders schlimm, weil Omas meistens häufig auch noch niedlich sind. <lacht> ist doch so, also mir geht es zumindest häufig so, dass ich auf niedliche Omas treffe. Jetzt kann man mit der eigentlichen Zeichnung anfangen. Äh, nee, der Hinterkopf ist da irgendwo. Ich wünschte, es wäre nicht so schwer, Dinge zu zeichnen. Geh, mach das mal bitte einfacher. <lacht> ja. Alter, wenn ich das könnte, das wäre ja sowas von gemacht, ey. Na, dann, dann, dann können das doch... Mm. So <lacht> funktioniert das. Ja. So funktioniert das. Und wenn es nicht so funktioniert, dann hast du dir nicht genug Mühe gegeben, ist doch ganz klar. Ich weiß, wir haben gestern darüber geredet, wie das ist, wenn man Gott wäre, aber... Hm. Äh, Disclaimer, ich bin nicht Gott. Aber der Name fängt auch mit G an. Oh shit, du hast recht, ich muss Gott sein. Voll die schlechte Verkleidung, gell? Ja. Oh man, ja ehrlich. Stümperhafter Deckname. Ja, hättest du dir echt besser überlegen müssen. Na ja, Mann. Aber das hätte ich ja nicht wissen können. Das ist ja nicht so, als wäre ich allwissend oder so. Müssen wir die Unterhaltung schon wieder von vorne anfangen? <lacht> ich weiß, ich gebe mir nicht genug Mühe. Ja. Ich meine, Welthunger und so, ja, fein, aber mach doch mal bitte Zeichnen einfach. Ja, <lacht> stimmt, das sollte auf jeden Fall die erste Priorität sein. <lacht> aber auch nur für mich, nicht für alle anderen. Das ist doch der perfekte Beweis dafür, dass es keinen Gott geben kann. Zeichnen ist schwer. <lacht> <lacht> ja, genau das. Und nichts anderes. Jupp, jupp, jupp, jupp, jupp. Es ist eine Vorzeichnung. Ich muss mir nicht alle Mühe der Welt geben. Das, das ist, ist richtig. Kürzer, das ist richtig und wichtig. Hm. Vor allen Dingen, das Schlimme ist, dass es mal eine Zeit gab, wo ich das halt wirklich dauernd gemacht habe, dass ich all meine Mühe auf die Vorzeichnung verschwendet habe. Das war dann immer blöd, wenn ich gemerkt habe, oh, aber ich muss ja noch eine weitere Vorzeichnung machen, bevor ich in Richtung Reinzeichnung gehe. Warum hm. habe ich mir das angetan? Deine Vorzeichnungen sind aber irgendwie schon ziemlich nah dran an dem, dem Realding. Das ist ja aber auch schon die zweite, ne? Also davor habe ich ja schon eine erste Skizze gemacht, das heißt... Ah, okay. Da habe ich den Übergang verpasst. Die ist im Hintergrund, siehst du doch. Ah, so, ja, der die Teil. Teil mh, ja, Kurzer ja, mh, Teil schon. Du machst wahrscheinlich auch mehr Stufen als ich. Kommt drauf an, also wenn ich einen Charakter gerade erst designe, dann häufig ja. Hm. Wenn ich einen Charakter habe, den ich schon häufig gezeichnet habe, dann... Ist es mir oft, ja, dann kriege ich das häufig in ein, zwei äh, Runden hin. Mhm. Weil ich dann halt schon dran gewöhnt bin, wie er aussehen soll. Na, ich habe irgendwie keine Geduld fürs Zeichen. Das ist doof. Aber so ist das nicht. Ich auch nicht. <lacht> Dies ist Agonie. <lacht> Glaub mal. Kann ich das noch ein bisschen... Ja, ich kann auch noch ein bisschen größer ziehen. ist Agonie im Deutschen. Ja. Wer benutzt sowas? Ich? <lacht> Offensichtlich. Duh! Aber außer von dir habe ich das irgendwie, glaube ich, nur in, in Soul Reaver gehört. So, oh ja, Soul... Warte mal. Was ist Soul Reaver jetzt? Ich kenne Soul Calibur, ich kenne Soul Sacrifice, aber was ist Soul Reaver? Ähm... Reaver ist das zweite Spiel der Legacy of Cain-Reihe. Du spielst Raziel, der war ein Vampir, aber dann wird er in den See der Toten geworfen, um ah, dort ja. ewige Agonie zu erleiden. Gott, von wem war das? Ich habe doch von irgendjemandem mal ein irre lustiges Ding dazu gesehen. Aha. Ja. Also ich liebe diese Spielreihe. Es ist absolut großartig. Das ist Eine, eine wundervolle Story voller Time Travel und das ist, das äh, ist cool. Ich habe definitiv von irgendeinem, auch auf YouTube, glaube ich, so ein irre lustiges Teil darüber gesehen. Können wir später mal schauen. Ja. Ja, okay, so, in etwa die, Linie hier lang geht, dann... Das ist eine relativ sinnvolle Augenform aus der Perspektive. Ja, ich will es eigentlich noch ein bisschen mehr drehen, um es mir leichter zu machen. <lacht> ja. <lacht> äh, Bulldogge wollte ich jetzt eigentlich nicht mit einfügen. Was? Warum denn das? Weil nein. <lacht> Oh Gott, das ist immer das Schwierigste. Ja, Gesichter. <lacht> ich meine, ich hätte das sowieso später gemacht, aber. <lacht> Hast du das im Video schon mal angesprochen? Stimmt, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Das Spiegeln das ist auch eine Sache auf die man viel achten sollte, wenn man, ähm, wenn man generell zeichnet eigentlich. Gesichter sind zwar nicht hundertprozentig symmetrisch, aber man sollte trotzdem ab und zu ähm, seine Arbeitsfläche drehen, also so hori horizontal spiegeln war das, glaube ich, ne. einfach um darauf zu achten, ähm, ob das Gesicht wenigstens halbwegs symmetrisch wirkt weil es ganz schnell dazu kommen kann, dass man, ja, wie ich hier im Hintergrund, wahnsinnig in eine Richtung lehnt und das gar nicht bemerkt, während man zeichnet, weil es ja halt für die eigenen Augen wichtig aussieht. Eine Dozentin an meiner Schule meinte zu mir, das lege daran, mit welcher Gehirnhälfte wir dominant denken, aber egal, woran es liegt, es ist halt definitiv ein Problem, das wahnsinnig viele Leute haben und deshalb, ja... Muss man das immer im Hinterkopf behalten, wenn man zeichnet und halt spiegeln? Das ist absoluter Terror. Zeichne etwas und man sagt sich, hey, das sieht großartig aus. Und dann spiegelt man es und, oh Gott. Ja, deshalb ist die Faustregel auch eigentlich, dass man gar nicht erst so weit arbeiten sollte, bevor man das erste Mal spiegelt. Sonst... Yeah. Yep. Ja. Ja. Yep. Ja. Das kann nur zu Tränen Schmerzen führen. Oh shit, die Zeit. Oh, wir sind schon wieder am Ende mit dieser Episode. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal kurz. Also, kurz für mich, lang für euch. <lacht> Und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, wenn ich schaue, dass ich das Bild fertig kriege. Hoffentlich. Cliffhanger. Cliffhanger. Dann bis dann. Tschö mit Öl.